Ich bin's Conny und heute spielen Victor, Felix, Lewis und ich zusammen Minecraft Lucky Blocks. Und oh Junge, ich kann euch sagen, da ist so viel schief gegangen. Aber schaut es euch lieber selber an. Viel Spaß. Okay, seid ihr ready? Nein, ich bin sowas von ready. Ich will schon mal mein Team. Ich bin blau. Nein, ich bin gelb. Uh. Oh. Hey. <lacht> hey, ich bin rot. <lacht> Dein erstes Mal? Ja. Ey, was läuft? Warum bewegst du dich, Fuchs? Wir haben uns nicht von der Stelle bewegt. Ich hab mich nicht bewegt. Fuchs schummelt. Ich schummel ja. nicht. Ich bin grün. Ich geb Gross. jeden OP aus, Fuchs. Ja, <lacht> geb jeden OP aus, <lacht> <lacht> der Felix. Letzten musst du schon wieder so ernten. Gut, dann Attacke, Leute, Attacke. Nö. Attacke. <lacht> ah! Nein, Leute! Ich oh hab einen <lacht> Oh. Oh, oh. oh. Oh. Oh, was? Muss ich jetzt ich warten, bis ich ertrunken, ich ertrunken ja, bin? Ja, du bist jetzt warten, Anton. Also. Leute, ich kann mit meinen Karotten nichts anfangen, also weil okay. ich jetzt. Ich, ich rette dich, Anton. Ich rette dich, Anton. Also. Ich, <lacht> <nicht, lacht> ich sterbe. Ich, so. ich sterbe. <lacht> Los, es What? gibt kein PvP. Ja, Luus, <lacht> mach PvP an. Es gibt kein PvP. Nein, okay, <lacht> okay warte Oh, oh ich habe ein Baby-Connecton. Stirb. Fuck, du hast kaputt gemacht. Warum sind hier Schleime? Warum sind hier Schleime? Ja, sind Schle oh Gott! Oh, oh, ist Creeper <lacht> was? Was ist passiert? Warum war da auf einmal ein Creeper? Baby Connector, das machst nicht mein Loot. Das, das, ist nicht los. Los. Das, das ist nicht mein meins. Loot. Ich hab ein halbes Nein, Leben. nicht mein Loot. Alles mein Loot. Aber ist der Baby Connector. Es geht echt das sehr, geht sehr stark los, äh, los irgendwie, wisst ihr was Das meine? geht doch. Ich ist, an? ist oh Gott, ne Hexe! Ich geh weg. Äh? Ich gehe weg. Abstand, Abstand, Abstand. Anton, wir töten die Hexe. Ich kann die Hexe nicht Wie soll ich die töten? Oh, das erste Mal, dass ich Items habe. Ach nee. Ich wurde geambosst, Leute. Oh mein Gott. Oh, ich, ich sterbe oh, <lacht> Hilfe! Ich sterbe! Oh Baby Collector, rette mich! Komm hier nicht mehr raus. Das Man kann die Hexe nicht töten. Oh, das ist alles meins, das ist alles meins. Oh, ah, Was geht da? Ah, oh, oh mein das Gott! Oh! Hey, Nein! <lacht> ich hab ein halbes Nein, Schuhe. sie rettet meine Schuhe! <lacht> oh, <ich lacht> <hab die> Schuhe. <lacht> das ist ein riesiger Lucky Block! <lacht> Nein! <lacht> Was passiert Wie mache ich ich ich okay. Was passiert hier? Oh mein Gott! Ich hab malbes okay. Herz! Leute! Hier unten! Hier unten. Louis! Hinter oh. dir! Hilf oh, Rett mir! Rette meine Schuhe! Meine Diamanten! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Flying ist not enabled on the server, ich wurde gekickt. Tank, Was, Alter. Warum? Da war ich so lange Doch gefallen. Bin. Ja. Und weil er so viel gehackt hat. Ich habe wirklich nichts von all den Items, die ich bisher geholt habe. Leute, weg mit der Lava! Alter, warum ist hier Lava? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ein Gift. Mich. ich Die ja. Gift! Mann. Weg. Oh <lacht> mein Gott, sie würden mich schwäche ja. trinken ab! Ich bin tot! <lacht> Aber ich habe keine Schuhe mehr. Ich hatte also, so hübsche Schuhe. Ja, wir sind alle tot. Oh, oh, oh, oh. Schnell Sachen saven, Das Oh mein Gott. Das. Ich hab OP Items ich Leute, ich hab OP. Ich Oh nein, warum? Wie seid ihr schon so weit? Ja, ich hasse euch. Ja, wie? Ja, ich hacke. Ey, ich, guck mal Anton. Ich hacke. Ja? ja? Wo bist du? Ja, oh, hier, oh, hier, hier, Baby Connector. Ich weiß, was macht der, der macht gar nicht. <lacht> Baby Connector. Kann mir irgendwie PVP nur. anmachen, weil ich will den Baby Connector schlagen. Ich kann ich weder Connector noch die Ich schlagen. Warte, kannst du mich schlagen? Kannst du mich schlagen? Nein. Nee, ich kann euch auch nicht oh, schlagen. Aber warum konnte ich dich töten? Äh, Fuchs, warum konnte ich dich du eben töten? Du konntest dich mit dem Bogen irgendwie abschießen, ja? Ich weiß auch. Oh Gott. Leute, ich lauf mal. <lacht> ja, das ist, ja, der bleibt da. Also ey, wa warum können wir nicht kämpfen? Uh. <lacht> warum geht ich nach? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich will nur nur gamen. Okay, Fuchs, du bist doch Master. Wie mache ich das? PvP on. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hab Angst. Oh, im Internet. Was weiß Schau du doch im Internet, Fuchs. Du bist der Master. Ah! Ah! Oh! Ich bin einfach in die Lava gelaufen. Wie dumm kann man sein? Oh Gott. Ich frage ich mich jedes Mal, wenn ich Fuchs sehe, wie dumm man, kann man Lava sein. soll. Ja, die. Nein, nicht die, nicht die. <lacht> oh. ich, bin die wow. ich bin in die Lava neben den Lucky Block-Dingern hier vorne gelaufen. Oh. Hier bin ich reingelaufen. Also, ich komm nicht mehr Also, ich geh von meinem Weg weg, yo. Ich muss deinen Weg nehmen, weil mein Weg ist voller Lava. Und irgendwer hat auf meinem Weg Lava platziert. Und das war ich nicht. Oder? Lucky Villager. Ey. Deathwish came to, nein. Ah! No. Okay, Fuchs, danke <lacht> aua, schön. Danke, Deathwish. Jetzt sterbe ich. Aua, aua, aua, aua, aua. Hilfe, Hilfe. Was, danke, Alter? Fuchs. Danke, Fuchs, für den Support. Leute. Das war viel zu viel auf einmal. Mein, ich ich werde ich meinen Lucky Villager meine irgendwie beschützen müssen. Wie kann ich... Ich kann ihn nicht... Doch. So, ich habe meinen Lucky Villager eingebaut. Aber Leute, ich kann nicht mal mit dem Villager interagieren. Was bringt er okay, mir denn jetzt? Ah, Anton ist tot. Anton hat Anton hat Blöcke gescammt. Oh, oh. Die Mobs können uns angreifen, aber wir können die Mobs nicht angreifen. Okay. Was ist das? So funktioniert das Leben, Anton. Ich will jetzt mit meinem Lucky Villager sprechen. Wofür habe ich den? So funktioniert das Leben, Anton. Also eigentlich ist PvP aktiviert. Du hast du so einen Block für mich, den ich unter den Lucky Block platzieren kann. Ich habe hier einen Block für dich. Hier. Hier Warte. hast du einen Block. Warte. Ja, den Müll kannst du behalten. Hey, nein, geh weg! Ich wollte. Nein, geh weg. Geh weg, Anton, geh weg. Geh weg. Okay, wie kann, ich jetzt, wie kann ich das jetzt da drunter platzieren? Oh. Hast du noch einen zweiten? Well, Block your problem. Nee, nee, den, das ist meiner. Und Leute, ist das normal? Ist das die Lucky Blocks Experience, von der ihr immer gesprochen ja, habt? Das eigentlich ist nicht, Block. eigentlich nicht. Eigentlich dieses Ding ist halt. Dann habe ich ungelogen zehn Minuten damit verbracht. Blöcke zu sammeln und mich irgendwie weiter voranzubauen, weil irgendwer meinen kompletten Weg abgebaut und zugebaut hat. Und dann das. Ah! ah ich hab wieder nichts, Leute. Leute, ich hab's endlich geschafft, wieder einen Lucky Block abzubauen nach 10 Minuten. Und er hat mich ja. getötet. Luis, warum funktionieren die Jump-Power-Dinger -Jump nicht? Ich weiß nicht. Nein, es nicht. Es funktioniert, funktioniert gar nichts. Hat jemand von euch Blöcke? Ich bin hier immer noch... Leute, ich komme nicht weiter. 3 Minuten Holzblöcke farben später. Ey, Victor, brauchst du denn eine Minute? Das, das war wohl nix. Will willst du denn eine Minute? Jetzt verbrenne ich gerade. Ach, Ach komm komm schon! Luis, hast du mir nur an Lucky blocks platziert? Ich habe gar nichts platziert! Hat <lacht> gar nichts, Gott, das ist das Ding! Ja, ja und Unlucky. jedes Mal, wenn ich sterbe, brauche ich wieder PC, eine Stunde, um sagen. die ganzen Items zurückzufahren, damit ich überhaupt den nächsten Lucky-Block erreiche. Das ist die Lucky-Block-Experience auf Luis' Server. <lacht> ja, ich merke schon. Ja, was erwartest du? Dafür haben wir jahrelang gewartet, damit Louis einfach diesen Qualitäts-Server uns bietet. <lacht> ah, danke, Luis, danke, Luis. Kein Thema. Wenn da nur Müll drin ist, bin ich zufrieden, solange oh. ich nicht sterbe. Ja, verbrannt? Vielleicht? Oh, ich hab endlich was! Ich hab yeah. endlich was, Leute! Ja! <lacht> yeah. ah, yeah. Ich Schnell muss es retten! Schnell, Schnell. Schnell zu Ende, <lacht> Fuchs, ja, machst Fuchs du das warum kaputt? machst du das immer? Ja, warum machst du das schon wieder? Fuchs ertrank. <lacht> was ist das hier? Was sind das? Das war aber nicht das Problem, das was die diese Nüsse. <lacht> ist sind diese Nüssel, Anton? Das ist ein riesiger Zombie, Anton, warum machst du das? Ja, aber der macht ja nichts. <lacht> Genauso wenig, wie wir, wir ihnen was machen können. Meins? Warum? Warum? <lacht> Gescampt. Gescampt. Ey, auf seine Giscamped. Blöcke. Dann also, siehst du das, was ich mache? Ja, das Gescampt. Guck, ich habe hab zwei für dich gemacht. Ich habe zwei Blöcke für dich gemacht. Ich bin so nett. Das ist so nett. Wenn ich jetzt diesen <lacht> grünen Apfel mit gelben Narben esse, sterbe ich dann? Ich weiß, soll ich es testen für dich? Vielleicht. Also, ich, ich, ich hätte Warte. Wo so. bist du Bow? Ja, ich bin auf dem Weg zurück, aber ich kann nicht sprinten. So. Lucky Bow, Luck 0. Leute, ich habe einen Lucky Bow mit Luck 0. Ja, Nein. ich auch. Ich auch. Habt ihr auch einen Pfeil für mich? Ich habe einen Kopf. Für dich habe ich gar ich nichts. Ich habe einen Kopf, Leute. Für dich, dich habe ich auch nichts. No. Ich esse den Apfel jetzt und... Ähm. Leute, ich habe mal eine richtig random Frage. Ja. Hier, wo alles mhm. in der Luft schwebt, war da mal ein Boden? Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Lucky Chicken? Ich, ich, ich traue dem Lucky Chicken nicht. So, Leute, da bin Gut ich. gemacht. Jetzt werde ich mich fett ausrüsten. Es ist mein Schicksal, gegen euch zu gewinnen. Mein Schicksal. Das steht in dem Buch, das aus diesem Block kam. Ja, bei mir auch. Ey, warum Hello. bist du unsichtbar? Geht gar nichts an. Auf unsichtbar zu sein. Das Ding ist ja, wie kannst du ihn nicht mal töten? Das ist das Ding. <lacht> ja, es okay, kann uns töten. Komm. Oh Gott, es kommt der Ansatz. Ich hab verloren. Ich bin tot, Louis hat verloren. Das ist passiert. Yeah, der Fuchs hat gewonnen. Uh. Ja, okay. <lacht> Fox das hat geschummelt. War kacke. Das ist Schiebung! und hat wirklich geschult. Ja, die ja, wir ein abgeworfen die ganze Zeit. Bruder Luis, warum hat nichts funktioniert? <lacht> Wo soll ich das wissen? Was fragst du mich, Digga? Bin ich Informatiker? Du bist hier in der Map-Macher, du meinst, es, fühlt voll geil, Victor, jung! Oh mein Gott. Das war jetzt das Experience. Das war die das Experience. Das war die Experience. Server so Close. Server so Close. <lacht>